Tonspaltböden, tun wir endlich was dagegen. Was willst du dagegen tun? Machen wir eine Demo. Eine Demo? Oder eine Online-Petition. Eine was? Oder noch besser, ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren? Und du? Bist du auch dabei? Lass sie, du weißt doch, sie mag keine Werbefilme mit redenden Schweinen. Oh, es gibt schon wieder brennenden Regenwald!